Hey Leute und willkommen zu einem YouTube. Wir spielen heute LOL. Mit mir ist so ein Bastard, willst du was sagen? Hallo. <lacht> hey, oh mein Gott, ich hab nicht gekauft. Du hast mich abgelenkt. Mein <lacht> Skin. Kennt ihr diese hohen Söhne, die gelb sind? Ich bin grün. Schwingt to German, guys. The fuck Hab Digga, das gibt mir hier gar nicht So, ich bin getan Das Ding ist also das Ich habe nur einmal im ein Leben gegen einen Mogadener Mittel gespielt und das war, wo ich noch komplett anfing, aber weißt du, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte Wie ich weiß nicht worauf ich aufpassen muss. Martin, oh, mach ich, ich sieht man gar nicht. Ich bin getan. No, du siehst aus wie eine Blume. Ich bin eine Blume. Ich bist mich. wie ein Blume. Ich bin eine Blume. Jetzt. Er hat mich beleidigt, der Buhn Er hat mich dumme Fotze genannt, Alter. Was denkt er, wo er lebt? Denkt auch er kommt aus dem Ghetto, Alter. Soll ich mal ich Schinks abpacken und Fuck, ja mach einfach was du willst, scheiß drauf, juckt mich alles nicht. Ich fiele. Ich viele Rain. Okay nein, oh mein Gott, das spricht in den Rain? Ja. Soll ich nee, bitte nicht. <lacht> Kannst du gerne will, essen, aber... Ich mach die Welt, nicht. Also. Nicht viel, Alter. Ah fuck, ihr bin Ich bin auch nicht Lucksmann. Ich hätte keinen Bock mehr, ich bin AFK. Oh, ich habe meinen Farm gemisst weil du mich voll laberst, Mann. Ich versuche hier so toll, und du laberst eine Scheiße, was von AfK, Twilight Alter. Ja oh, ich habe meinen Farm bekommen. Oh, ich habe einen Farm gemisst Oh. So ein Opfer. Ja alle wird zwei werden. LOL, ich habe die mit einer Komme auf halber p gemacht. Korrekt. Wer hat nicht mit zwei gemacht? Oh, ich habe einen Towershot bekommen. Ah, ich werde gefickt. Oh Gott. LOL, was? Was zur Hölle? Was zur? Ja. Drück ja. drückt ja. ja. Ich mein Lane verloren. Nee. So läuft das nicht. Ja, das ah. war's dann mit der heutigen Folge, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr dürft mich abonnieren. Für das Spaß, der Spaß wiederhinterlaut ist auch YouTube. Ich erwähne ihn ganz oben in den Kommentar, äh, in der Beschreibung. Haut rein, ciao.